Die gute oder vielleicht auch schlechte Nachricht direkt nach dem Mittagessen ist, die Interaktivität geht weiter. Wir machen nämlich jetzt weiter mit einem Format, das die meisten von Ihnen vermutlich kennen. Für diejenigen von Ihnen aber, die das Format noch nicht kennen, erkläre ich es noch mal ganz kurz. Es handelt sich nämlich um die sogenannten Barcamps. Barcamps, das ist sozusagen ein Workshop, der nicht geplant ist, der demokratischer ist als ein normaler Workshop und der sich um alles drehen kann, für das Sie sich interessieren. Wir haben auf Tagungen auch schon einen, einen Workshop ein Barcamp kaffee trinken erlebt. Auch das ist erlaubt und in Ordnung oder auch Brandenburger Tor besichtigen, auch das ist in Ordnung. Wir freuen uns aber natürlich, wenn es aus Ihren Reihen viele Vorschläge für Barcamps gibt, die sich um die Digitalisierung drehen. Und das aus Ihren Reihen ist auch genau das richtige Stichwort, denn Sie dürfen jetzt pitchen. Wenn Ihnen also während der Workshops oder im Verlauf des Tages beim Mittagessen oder auch schon in der Vorbereitung auf diese Tagung ein Thema eingefallen ist, rund um Lehre, oder auch rund ums Brandenburger Tor, das Sie schon immer mal mit anderen Kollegen und Kolleginnen besprechen wollten, dann können Sie das jetzt tun. Sie können nämlich gleich auf die Bühne kommen, zu mir, und können eine Minute lang, und auch wirklich nur eine Minute lang, Ihr, Ihre Barcamp-Idee vorstellen. Und hier vor, dann sagen Sie einmal, wer Sie sind, Ihren Namen, und dann stellen Sie Ihre Idee vor, mit, über die Sie dann in der nächsten Stunde mit Ihren Kolleginnen und Kollegen sprechen möchten. Ich hoffe, dass sich möglichst viele dieser Barcamp-Vorschläge finden. Wir werden diese Barcamp-Vorschläge dann sammeln. Wir werden jeweils von Ihnen nach jedem dieser sogenannten Pitches abfragen, wer, wer von Ihnen sich prinzipiell vorstellen kann, für dieses Thema sich zu entscheiden und in das jeweilige Barcamp zu gehen und abhängig davon, wie viele Meldungen es gibt, werden wir dann die Barcamps auf die einzelnen Räume und auch auf die beiden Zeitslots verteilen. Wir haben nämlich zwei Zeitslots für Barcamps vorgesehen, einen vor, dem, äh, einen vor dem Kaffee trinken und einen hinterher und Sie können dann sich entscheiden, zu welchem Barcamp Sie tatsächlich gehen. So, damit habe ich eigentlich genug geredet. Ich bin aber nochmal vom Oliver Janoschka ähm, und von Sebastian Hornasch gebeten worden, Sie alle noch einmal auf die Videokabine aufmerksam zu machen die tatsächlich diese etwas bedrohliche dunkle Farbe hat, aber wir freuen uns, wenn Sie diese Videokabine nutzen. Wir wollen Ihre Anregungen, Ihre Statements zu den Fragen gerne wissen und, äh, und insofern, wenn Sie im Laufe des Tages noch einmal Zeit finden, sich in die Videokabine zu begeben und äh, Ihre Ideen zur, zur Digitalisierung aufnehmen zu lassen, dann freuen wir uns alle. Zweite Ankündigung, Twitter, danke. Ja, ich glaube, der, der Andreas Wittke in Lübeck, der hat sich vor Scham unter seinem Bett verkrochen. Wir trenden gerade auf Twitter und das soll auch so weitergehen. Also tweeten und, und, und fotografieren und schreiben Sie gerne auf Twitter. Damit aber genug der Vorrede. Wir machen jetzt unseren Barcamp Pitch und deswegen möchte ich all diejenigen von Ihnen, die eine Idee für ein Barcamp haben, ganz kurz hier an den Bühnenrand bitten. Sie kommen dann nach und nach auf die Bühne, stellen kurz Ihre Idee vor und wir stimmen, wir können per Handzeichen sagen, für welches Barcamp wir uns interessieren. Also all diejenigen von Ihnen, die Ideen für ein Barcamp-Thema haben, gleich welches Thema das auch immer sein soll, dürfen bitte zu mir auf die Bühne kommen und sich einfach hier verteilen. Und wir gehen dann einfach nach und nach durch und fragen ab. Ja. Wow, nicht, dass das ganze Auditorium gleich leer leergefegt ist, das ist schlicht. Ja. Okay, wunderbar, das sieht nach einer Menge, okay, das, das sieht so aus, als würde ihr gerade das neue iPhone verkauft. Nein, es geht um die Barcamp-Pitches, das finde ich ganz hervorragend. Ich werde einfach dieses Mikrofon jetzt der Reihe nach an unsere Pitcher geben und jeweils ganz kurz ein, zwei Sätze. Sagen Sie einfach kurz, wer Sie sind und was Ihr Barcamp-Thema sein soll. Ja, besten Dank. Mein Name ist Peter Ferdinand vom Institut für Wissensmedien der Uni Koblenz-Landau. Wir, das heißt meine Kollegin Jessica Köhler und der Kollege Sergej Pachchenko, genau, mal kurz winken, dass man euch sieht. Wir bieten ein Barcamp an zum Thema Open Badges als Akkreditierungswerkzeug in der Lehre für Skills. Und wir möchten in dieses Barcamp unsere Erfahrung einbringen, die wir jetzt in einem Piloten im Sommer gesammelt haben an unserer Universität. Und dann gerne einige Fragen, die uns gekommen sind, und natürlich auch gerne Fragen, die Ihnen kommen im Barcamp, gemeinsam mit Ihnen vertiefen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und wenn wir gemeinsam ein paar interessante Aspekte dieses spannenden Themas vertiefen können. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Ferdinand. Und von Ihnen bitte einmal Handzeichen. Wer kann sich vorstellen, Herr Ferdinand, über die Frage der Open Badges in der Hochschullehre zu sprechen? Perfekt. Wir nehmen das auf, wie, wie groß das Interesse jeweils ist und machen davon abhängig, wann und in welchen Raum die jeweiligen Barcamps zugewiesen werden. Einfach fliegender Wechsel, Markus Deimann. Ja, Markus Deimann, Technische Hochschule Lübeck. Schreibt ihr das eigentlich auch mit auf, Malte? Ja, natürlich. Die, die, das ist nicht mehr die FH Lübeck, es ist die TH Lübeck. Nein, die, die Sessions. Ja, um die also ich möchte eine Session anbieten zum T also zu, zu Begrifflichkeiten, wir haben vor einiger Zeit gesehen von der GMW, E-Learning ist tot, ganz am Anfang hieß es mal neue Medien, das heißt Digitalisierung. Ich habe das Gefühl, wir reden immer über das Gleiche und es gibt so Begriffsverbote, also man darf nicht mehr von E-Learning reden, das hat ja gestern auch der parlamentarische Staatssekretär gesprochen, aber wir müssen jetzt alle besser, schneller und noch digitaler werden. Ich halte das alles für gefährlich und auch Quatsch. Deswegen möchte ich da mal für mehr Vernunft und Aufklärung plädieren. Und in meiner Session kann man sich da mal austauschen, welche Begriffe wir denn brauchen. Weil ich glaube, mit Digitalisierung als Begriff kommen wir nicht weiter. Vielen Dank Markus Daimann. Wer kann sich vorstellen mit Markus Daimann über die Begrifflichkeiten zu diskutieren? All diejenigen, die gerade auch aufgezeigt haben, dürfen das jetzt gerne auch noch mal tun. Sie haben keine Stimme verloren, Sie kennen ja die, die, die verbleibenden Barcamp Pitches noch nicht. Das sind ungefähr da runter, Ja, ihr könnt gerne auch das auf der anderen ja. Seite wieder runtergehen. Ja, ja. Selbstorganisation. Bitte noch einmal die Hände hoch, damit ich so ungefähr durchzählen kann. 2 4 6 8 10. 10, 10, 10. So ungefähr 20 bis 25 Meldungen haben wir. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Barbara Grabowski, ich komme von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, auch wenn es nicht so klingt, und mein Thema wird sein sogenannte intelligente Tutorsysteme für Mathematik und Statistik. Die Heterogenität von Studierenden an den Hochschulen hat ja drastisch zugenommen, aber die Möglichkeit der individuellen Betreuung hinkt hinterher, die Hochschulen leisten das nicht, und ich behaupte im Barcamp, die intelligenten tutor der dritten und vierten Generation können hier wirklich helfen. Ich möchte Ihnen zwei vorstellen, für Mathematik-Marschcoach und äh, für die Statistik-Ergui. Ich möchte Ihnen erklären, wie wir das mittlerweile in vier Bundesländern einsetzen und möchte dann mit Ihnen einen Erfahrungsaustausch durchführen und eine Diskussion, wo Sie dann Ihre Wünsche äußern können und auch sagen können, ob Sie das äh, gut finden oder welche Nachteile Sie sehen, was Sie gerne hätten. Sie sind herzlich eingeladen. Vielen Dank, Frau Gabowski für mich als Statistiker ein brennendes Thema, also einmal die Hände hoch, wer sich für die intelligenten Tutorsysteme in der Mathematik interessiert, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ungefähr 15 Personen, vielen Dank, eine Freude. Ja. Hallo, wie Sie sehen, kann ich es nicht. Und äh, so kann ich mir vorstellen, weiß ich auch, dass sich die Akademiker, die Lehrenden fühlen, wenn sie äh, konfrontiert werden mit den ganzen neuen Digital Tools, das Digital Gedöns könnte man es fast nennen. Und um genau dort anzusetzen, um die Lehrenden zu öffnen, sich äh, den, den digitalen Tools zu, ähm, ja, zu widmen und sich damit auseinanderzusetzen, habe ich einen, hab einen ähm, Online-Kurs entwickelt, der auf auf der Open Learning Plattform, der sich mit der, der heißt Digital Competency Starter Kit. Mein Name ist Bettina Fentner, ich bin von der Macquarie University in Sydney. Ich hatte das Glück, einer der Digital Learning Fellows zu sein für das HFD und ich würde gerne mit Ihnen diesen Kurs testen und Ihr Feedback einsammeln. Ja, und würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Danke. Prima, danke schön, Bettina. Wer kann sich vorstellen, mit Bettina Fentner über den Kurs für Lehrende zu sprechen? Das sind viele, ich würde sagen so ungefähr 25 bis 30 Personen. Vielen Dank für, das, für Ihre Meldung. Mist, in die Session würde ich auch gerne gehen. Ah. Mein Name ist Ellie Köpf. Und mein Name ist Stefan Kuller. Wir stellen euch im Workshop ein Projekt vor, wo wir zusammen mit Studierenden freie und digitale Lernmaterialien erstellen. Das ist ein Projekt auf Wikibooks, wo zahlreiche Autoren und Autoren ähm, tätig sind zur Mathematik. Wir machen Lernmaterialien für die Studieneingangsphase. Das ist die analoge Variante, die vor kurzem rausgekommen ist. Es ist ein großes Projekt, es waren bisher über 250 Autoren und Autoren tätig. Wir haben 8000 Downloads auf die PDF-Version, über 2 Millionen Seiten auf Rufe im Jahr. Und wir möchten euch unsere Erfahrung weitergeben, wie kann man Studierende motivieren, über Semester hinweg freie Lernmaterialien zu erstellen, wie schafft man es, Studierende aus? verschiedenen Standorten zusammenzubringen. Wir sind mittlerweile in Münster gibt es eine Gruppe, in München und in Berlin und Dresden sind auch Gruppenentwicklung und es ist ein Erfahrungsaustausch, wo wir unsere Erfahrungen gerne weitergeben wollen. Wow, ganz herzlichen Dank, Stefan Kuller und Elli Köpf. Wer, wer möchte mit Stefan und Elli über die kollaborative Erzeugung von Wissensmedien sprechen, durch Studierende und das Zusammenkommen? Das sind einige aus der Reihe hier, 2, 4, 6, 8, 10, so ungefähr 15, 18 Personen so ungefähr. Vielen Dank euch beiden, klasse. Matthias from von der Bohom. Bochum. Wir Wir Wir Morgen morgen Morgen Lehrerbildung ist noch ist so ein bisschen unterrepräsentiert hier. Ich komme aus der Lehrerbildung. Wir haben ein Kooperationsprojekt gegründet, das würde ich Ihnen ganz gerne ganz kurz vorstellen und dann über Gelingbedingungen sprechen, um Kooperation in der Lehrerbildung sowohl innerhalb der Universität als auch über die Universitätsgrenzen hinaus zu ermöglichen. Kooperation in der Lehrerbildung mit Herrn Kostraber. Wer kann sich vorstellen, über Lehrerbildung zu sprechen? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, das uns alle interessiert. Spätestens, wenn wir unsere Kinder mal zu, zu den Lehrern dann schicken. Das sind zwei, vier, sechs, so ungefähr zwölf bis fünf, ja, doch so 15 Personen. Ganz herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Susanne Gläser von der Technischen Hochschule Köln. Ich möchte mit Ihnen reden, wie muss die User Experience auf einer digitalen Kommunikation- und Kollaborationsplattform aussehen, damit sie tatsächlich den Erwerb von digitalen Kompetenzen unterstützt. Und ich habe Ihnen mitgebracht Evaluationsergebnisse von einem Prototyp-Testing aus der TH Köln, Aussagen von Studierenden, von denen wir aus uns dann mal dahin bewegen können, zu überlegen, was sagt denn das über die User Experience und die Gestaltung einer solchen Plattform aus. Das ist ein Thema bei uns aus dem Workshop, da kam auch der, der Kommentar, wer will schon in Elias und Moodle was hochladen, so furchtbar wie das aussieht, also ein ganz wichtiges Thema, wer spricht mit Frau Gläser über die Frage, wie die User Experience sein muss bei attraktiven Hochschulplattformen, das sind 20 bis 25 Personen, ich würde sagen eher 25, vielen Dank. Ja, schönen guten Tag, Andreas Volk von der Universität Bremen, ich würde den Vorschlag machen, Das Barcamp Internationalisierung und Digitalisierung Ups. und zwar gibt es da nicht irgendwas im Fachbereich 3, das heißt wir haben in den letzten Tagen viel darüber diskutiert, Digitalisierung, Internationalisierung sollte gedacht, zusammengedacht werden, es gibt viele Anknüpfungspunkte, in diesem Workshop oder beziehungsweise im Austausch würde ich mit Ihnen gerne über konkrete Beispiele aus der Praxis, also auch wenn es keine umfassende Strategie gibt bei vielen Universitäten, gibt es doch dezentral gewachsene Projekte und wir können uns auch eventuell auch über die Verbreitung von diesen Projekten unterhalten. Vielen Dank. Dankeschön. Wer möchte mit Andreas Volk gerne über die Frage sprechen, wie wir das eigentlich hinkriegen? Mal die Hände hoch, wer sich für diesen Workshop interessiert, das sind so ungefähr zehn Personen, würde ich sagen. Vielen Dank. Ich bin Marco Winska von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und mich bewegt die Frage, wie kriegt man es hin, dass Lehrinhalte, OER-Inhalte übernommen werden. Ich glaube, eine Möglichkeit dafür ist, dass man kurze, kleine Einheiten macht. Ich habe ein Beispiel dazu mit einem Remote Lab mit Video Lectures und ich würde gerne mit Ihnen darüber diskutieren. Perfekt, vielen Dank, Herr Winzka, OER Materialien schnell und einfach erstellt ist, ein, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, das uns alle angeht. OER heute auch schon öfter gefallen. Wer möchte mit Herrn Winska über, über die Erstellung, die niederschwellige Erstellung von OER Materialien sprechen? Ungefähr 10 zwölf Personen. Vielen Dank. Christian Thiel, Kartusche Hochschule Nordrhein-Westfalen. Ich möchte mit Ihnen, ja oder ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen, und zwar eine Alternative zu klassischen Videotelefonieprogramm. Wir haben unter Skype im Einsatz, Adobe Connect, und wir haben festgestellt, dass natürlich die ganze Kommunikation auch über Server läuft, die halt gegebenenfalls naja, man kann die Informationen gegebenenfalls doch halt eben mitlesen, wenn man es irgendwie darauf anlegt. Wir haben eine Alternative entwickelt, die die Verbindung nicht über Server herstellt, sondern über eine Peer-to-Peer-Connection und ähm, der Datenverkehr verläuft direkt zwischen den Endgeräten, das müsste deshalb sicherer sein und wir haben deshalb was, wo ich glaube, dass man dort wirklich auch eine sichere Kommunikation darüber führen kann. Wir haben das Ganze vom, vom TÜV bestätigen lassen, wir sind gerade dabei, es vom BSI nochmal bestätigen zu lassen und äh, ja, ich würde halt gerne noch darüber diskutieren, wie kann man es halt eben noch weiter einsetzen. Ich würde natürlich auch gerne zeigen, was wir bisher haben. Perfekt, vielen Dank, Herr Thiel. Online-Kollaboration zwischen Studierenden im Rahmen von ja, Videokonferenzsystemen Peer-to-Peer. -Peer. Wer interessiert sich für das Thema und möchte mit Herrn Thiel darüber sprechen? Und denken Sie dran, Sie können auch mehrfach aufzeigen, wir haben äh, die Entscheidung für, den konkret, für das konkrete Barcamp erst ganz am Schluss. Das sind auch so ungefähr fünf, zehn, zehn Personen ungefähr. Vielen Dank, Herr Thiel. Hallo, Katharina Schulz von der FH Bielefeld und ich würde gerne in den Erfahrungsaustausch treten mit Ihnen über ein Thema, was viele sehr sexy finden, nämlich Qualitätsmanagement. Ähm. <lacht> und zwar ist es so, dass ich gerade ähm, die Aufgabe habe, ein Konzept für Qualitätsmanagement äh, von einem Serviceportfolio zu entwickeln, was gemischt digital und analog ist und äh, da sind Bibliotheksservices mit drin, aber eben auch E-Learning-Beratung, Publikationsservices, also so ein bunter Strauß, für den es eben nicht so viele Vorbilder gibt. Und äh, da ich jetzt hier vielleicht Menschen treffe, die da schon Erfahrung haben, das würde mich sehr interessieren, ob es Best Practices gibt. Okay, wow. Vielen Dank, Frau, Frau Schulz. Wer spricht mit Katharina Schulz über das, ich finde spannende Thema, Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung. Mal die Hände hoch. Ja, aber das, das sind die Hardcore-Fans, die da wirklich kommen. Okay, das sind so ungefähr fünf, fünf Personen. Vielen Dank für Ihr Handzeichen. Ja, guten Tag, mein Name ist Ulrich Schmidt vom MMB-Institut und neben mir steht Volker Zimmermann von Neocosmo GmbH und wir würden gerne mit Ihnen über die Machbarkeit einer nationalen Hochschulplattform sprechen. Mit dem Thema haben wir uns in den letzten Monaten und Wochen sehr intensiv befasst, wir haben mit vielen Menschen darüber gesprochen, welche Anforderungen daran zu stellen sind und wie man sowas umsetzen könnte. Und Fragen könnten zum Beispiel sein, Ja, beispielsweise, wie schafft man Akzeptanz, wie vernetzt man die Lösungen, die es in Deutschland schon gibt, wie schaffen wir es, dass dann auch Inhalte auf diesen Lösungen drauf sind. Um uns herum passiert ja viel, die Schweizer machen was, die Franzosen, die Engländer, die Spanier, überall entstehen nationale Plattformen, es sind internationale da, wie vernetzen wir uns in diesem Kontext und wie schaffen wir es, dass wir in Deutschland mehr sichtbar sind mit den Lösungen? Über die Frage wollen wir mit Ihnen reden. Vielen Dank, Herr Schmid, Herr Zimmermann äh, sprechen mit Ihnen über die Frage der internationalen Hochschulplattform. Wer hat Interesse an diesem Thema von Ihnen? 20 bis 25 Personen, vielen Dank. Danke. Ähm, hallo, ja, ich bin Patrick Neubert von Polarstern Education und wir bauen Online-Kurse und Blended-Learning-Formate für Bildungseinrichtungen und ich habe einfach mal gesammelt, was ähm, wir eigentlich so als Best Practices mitgenommen haben und wie man all die Aufgaben, die man bewältigen muss in diesem Digitalisierungsprozess, in einen Entwicklungsprozess reinpacken kann und wie man die üblichen Fehler vermeiden kann, weil wir gerade beobachten, dass alle Unis so an ihren Insellösungen schrauben und äh, in dieselben Fettnäpfchen treten und die würde ich gerne einmal kurz vorstellen. Perfekt, danke Herr Neubert. Wer spricht mit Herrn Neubert über die Frage der Best Practices bei der Erstellung der Digitalisierung? So, etwa 20 Personen, vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Amir Madani, ich bin von der Universität aus Lübeck und bin von Hause aus Neuroinformatiker. Mein Name ist Anne Hermann-Werner, ich bin Ärztin an der Uniklinik in Tübingen. Genau, und in unserem Barcamp wollen wir über unser Digital Learning Transfer Fellowship-Projekt reden, in dem es darum geht, wie wir gestresste Studenten mit automatisierten Bot-Systemen besser betreuen können. Dazu brauchen diese Bot-Systeme aber eine Eigenschaft, die sie bisher eigentlich nicht haben. Sie müssten eigentlich empathiefähiger werden, beziehungsweise wirklich ähm, mit den Leuten reden können. Deshalb würden wir gerne in dem Camp zwei Fragen mit Ihnen diskutieren, die uns zentral beschäftigen, nämlich? Genau, die erste eher technische Natur. Wie kriegen wir die Studierenden dazu, solche Bot-Systeme wirklich dauerhaft zu nutzen und nicht nur als Spielzeug zu verwenden? Und die andere Frage, kann so ein BOTS-System wirklich einen Therapeuten ersetzen und den Stress rausfiltern? Genau. Und ähm, äh, mit der Polarisierung hoffen wir, dass wir in lebhafte ah, Diskussionen ah. kommen. Sehr schön. Also, Ärzte ersetzen durch BOTS und wie kriegen wir Studierende dazu, mit BOTS zu sprechen? Wer interessiert sich dafür und spricht mit Herrn Madani äh, über dieses Thema? Zwei, vier, sechs, das ist ja immerhin... Äh ich würde sagen, 15 bis 20 Personen, ganz herzlichen Dank und natürlich Frau Werner, das habe ich jetzt vergessen. Bitte schön. Danke sehr. Äh, Hallo, äh, mein Name ist Lena Florian, ich bin von der Uni Potsdam und dort zuständig für die Einrichtung von Digital Labs. Ähm, was das genau ist, werde ich Ihnen hoffentlich in der Session ein bisschen äh, näher bringen können. Es geht vor allem um Innovationen im Bereich digitaler Bildung, in schulischer Bildung vor allem, aber auch in der Lehre. Die Session richtet sich deshalb vor allem an Menschen, die sich eben für Lehrerausbildung und schulische Bildung interessieren. Allgemein geht es um die Frage, wie können wir Innovation aus der Theorie in die Praxis überführen und eine Kollaboration zwischen schulischen Partnerinnen und Partnern und der Universität ermöglichen. Wow, Innovationstransfer in der Lehrerbildung, ich wer, wer spricht mit Frau Florian über Innovationstransfer in der Lehrerbildung? Ungefähr zehn Personen, vielen Dank. Mein Name ist Florian Hanke, das ist Clara Nied. Wir haben am Wochenende einen Hackathon veranstaltet. Stellen Sie sich mal vor, was wäre, wenn wir Professoren mit Avataren ersetzen in der Zukunft. Eine zentrale Lernbibliothek, nur noch eine für alle, da ist. Und brauchen wir dann eigentlich den physischen Campus noch in der Zukunft? Ja, mit diesem spannenden Thema haben sich ca. 30 Studenten das letzte Wochenende beschäftigt und wirklich außergewöhnliche und interessante Lösungen entwickelt. Die würden Sie gerne vorstellen in der Barcamp-Session und dann mit Ihnen darüber diskutieren. Also nutzen Sie diese Gelegenheit, um mit jungen Innovatoren direkt ins Gespräch zu kommen. Hervorragend. Ein studentisches Projekt, das uns alle ersetzen wird. Besser geht's ja gar nicht. Wer spricht mit unseren Studierenden über die Zukunft der Lehre und die Frage, ob es überhaupt noch Dozenten braucht an der Uni? Wow. Ja, Hervorragend. Sehr gut. Da müsst ihr aber aufpassen. Die wollen euch nämlich alle plattreden, dass, dass ihr die Idee auf keinen Fall weiterverfolgt. Ganz herzlichen Dank. Das waren so locker 40 bis 50 Meldungen. Vielen Dank. Hallo, ich bin Sebastian Zug von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Eigentlich wollte ich jetzt ein paar motivierte Worte zu den Herausforderungen bei OERs sagen, gebe aber besser eine Geschichte von heute Morgen wieder, da sagte mir jemand, sobald ich in einem OER-System in Hashtag sehe oder drei Dollarzeichen, dann bin ich abgeschreckt. Dann habe ich gar keine Lust mich da hineinzudenken. Wir wollen zeigen, dass wir den genauen Gegenentwurf gemacht, gebracht haben eine verteilt, erarbeitbare, ähm, ein System dafür, dass wir das umsetzen können, Videos, wir können äh, Formeln einsetzen, wir können also sehr flexibel damit arbeiten, dass das funktionieren kann, davon möchten wir Sie in unserer Runde überzeugen und ich würde mich freuen, Sie zu sehen. Bis dahin. Okay, okay. Ganz herzlichen Dank. Wer spricht mit Sebastian Zug über die äh, Herstellung von, von OER und auch die Plattformisierung von, von OER in einer für Dozenten zugänglichen Form? Mal bitte Handzeichen. 10, 15 Personen etwa. Vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Franziska Gohl. Da vorne sitzt meine Kollegin Inken Mais und wir kommen vom Sprachlernzentrum der Universität Bonn. Wir haben eine Barcamp Session vorbereitet zum Thema Einsatz digitaler Medien und Tools zur Flexibilisierung und Individualisierung des Fremdsprachenlernens. Dabei soll es gar nicht so sehr gehen um den Einsatz von Software zum Fremdspracherwerb, sondern vielmehr um die Begleitung des digitalen Lernens, die in allen Fachbereichen wichtig ist. Am Beispiel unseres Projekts möchten wir zeigen, oder aufzeigen, welche Tools äh, sinnvoll eingesetzt werden können und äh, auch auf andere Fachbereiche übertragbar sind. Mit Ihnen gemeinsam austesten die Tools und diskutieren und äh, einfach in den Austausch treten. Also wir freuen uns auch über Ihre Ideen, Ihre Fragen, Ihre Anregungen und äh, wir hoffen einfach, dass wir alle da möglichst viel von mitnehmen können. Ganz herzlichen Dank. Digitalisierung in der Sprachenausbildung, spannendes Thema. Wer diskutiert darüber etwa zehn Personen, vielen Dank. Jetzt wird es virtuell mit einem ganz lebendigen Sebastian Kuhn, bitte schön. Ja, lieber Malte, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich für eine Session pitchen darf, die Malte und ich gemeinsam vorstellen werden. Es geht um 360-Grad-Videos in der Lehre. Das war eine Idee, die haben wir im Rahmen von Design-Thinking-Workshop im Rahmen von der Winterschool beim HFD entwickelt. Unser Slogan war, siehst du die Zukunft. Wir denken, Virtuelle Realitäten, augmentierte Realitäten und auch 360-Grad-Videos werden zukünftig Bedeutung erlangen. Und wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben und die drei Gewinnerprojekte sind heute mit dabei, auch bei der Barcamp-Session. Das wird sein, die Bauhaus-Universität aus Weimar, Infrastrukturprojekte in Äthiopien mit 360-Grad-Videos zu planen. Zum anderen die Porsche-Fernfachhochschule die zum Thema Kommunikation 360-Grad-Videos einsetzen und abschließend noch aus Graz, wie man Kletter lernt, klettern lernt, in 360 Grad. Von daher freue ich mich, wenn wir Teilnehmer haben. Vielen Dank. Und wir können natürlich noch bestechen, weil es gibt diese fantastischen Cardboards. <lacht> Wer möchte mit Sebastian Kuhn und mir über den Einsatz und die Einsatzmöglichkeiten von 360 Grad VR und AR in der Hochschullehre sprechen? Bitte einmal um Handzeichen ungefähr 20, 25 Personen, ganz, ich hätte jetzt nach oben übertreiben können, aber ungefähr 20, 25, ganz herzlichen Dank. Hallo, Jasmin Chabarian, mein Name, vom Hochschulforum Digitalisierung. Und Martin Rademacher, ebenfalls vom Hochschulforum Digitalisierung. Sie haben ja alle schon sehr, sehr viel gehört heute über das HFD Community Certificate, HFD CERT Codes. Und während es dazu heute Abend auch eine phänomenale Präsentation geben wird mit einer Live-Preview, zu der Sie alle sehr herzlich eingeladen sind, möchten wir genau zu dem Thema jetzt auch noch eine barcamp session veranstalten. Und was wir da machen, erklärt Ihnen meine Kollegin. Genau, in unserer Barcamp-Session würden wir gerne aus Nutzerperspektive überlegen ähm, ja, oder sammeln, weil, Entschuldigung, <lacht> würden wir gerne aus Nutzerperspektive zur Plattform, zu Features, zur Funktionsweise diskutieren und Ideen sammeln, wie wir die Plattform bedarfsorientiert weiterentwickeln können. Zudem würden wir gerne auch auf das Thema Kommunikation schauen, das heißt, gemeinsam überlegen, wie, über welche Kanäle, das heißt über welche multiplikatoren -Netzwerke, wir unsere Zielgruppen erreichen können und auch als aktive User gewinnen können. Vielen Dank. Perfekt, Dankeschön. Also Zertifizierung außerhalb der klassischen Zertifizierungskanäle attraktiv machen für Lehrende. Wer spricht mit Martin Rademacher und Jasmin über dieses Thema? Fünf. Herzlichen Dank, aber wir quälen Sie heute Abend noch mal damit. Das heißt, Sie kommen um das Thema nicht nicht drumherum. Ganz herzlichen Dank. Bitte schön. Johannes Moskaljuk vom IWM in Tübingen. Wir haben die LearnMap Digital Datenbank entwickelt, wo wir digitale Projekte in der Hochschullehre sammeln. Ähm, das sind jetzt 55 Projekte drin. Das ist krass viel, weil das Projekt noch nicht so lange läuft. Und ich würde gern in der Barcamps, Barcamp Session mit Ihnen diskutieren, was müssten wir tun, dass es Ende des Jahres 300 sind. Mhm. Das heißt, ich würde gern hören, was finden Sie gut an der Datenbank, was nicht, äh, klappt unsere Idee und was müsste ich tun, dass Sie alle Ihre coolen Projekte zum Thema digitale Lehre in der Hochschule in die Datenbank eintragen, um so einen Austausch zu schaffen. Ganz low level. Ich rufe einfach an und frage, hey, wie hast du das gemacht? Ich möchte gern das genauso machen. Okay. Sp ganz spannendes Projekt, die digitale Learning Map. Wer möchte gerne über die deutschlandweite Sichtbarmachung von guten, coolen Lehrprojekten sprechen? Mal einmal bitte um Handzeichen. Etwa fünf, 15 bis 20 Personen, vielen Dank. Sie können gerne noch weiter zu mir kommen. <lacht> Hallo. Hallo, uh, mein Name ist Evgenia ich bin von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und uh, unser Team entwickelt ein System für automatische Bewertung der kurzen Te Textantworten. Und das uh, System kann man zum Beispiel uh, für die Hausaufgaben oder Klausuren und so weiter benutzen. Und das wäre sehr so interessant für mich, uh, mit uh, Ihnen zu besprechen, ob es uh, tatsächlich möglich ist, uh, die uh, richtigen Freitextantworten zu bekommen automatisch zu bewerten, und ob sie glauben, dass es gut oder schlecht ist, Wow, also automatische Bewertung freier Texte von Studierenden durch ein Botsystem ganz spannendes Thema, vielen Dank. Wer spricht über automatische Bewertungen? Das Thema beschäftigt mich schon seit langem, ich hätte das gerne bei meinen Studierenden. Das sind etwa 20 Personen, ganz herzlichen Dank, vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Oven Sperling, ich komme von der Technischen Hochschule Wildau, also für die Berliner und Brandenburger, die kennen das, die anderen, das liegt neben dem Flughafen, den wir versuchen fertig zu bauen. <lacht> ähm, ich möchte ganz gerne eine Barcamp-Session anbieten, die sich mit dem Thema Verwaltung auseinandersetzt, das sollte ich nämlich eigentlich nicht sagen, weil das sehr dröge klingt. Es geht äh, um die bessere Organisation von Praxisphasen im Studium, sprich, äh, wir wollen ein Tool etablieren, das es den Professoren, Dozenten ermöglicht, ein genaueren Überblick zu kriegen, wer hat schon ein Praktikum, wer braucht noch ein Praktikum, die Ablage der Praktikaberichte für die Studierenden den Weg aufzubauen, anhand eines Wizards irgendwie, also wie finde ich das Praktikum, dort die Einbindung auch der ganzen Studierenden-Services an der Hochschule, sprich Schreibwerkstätten, Career-Services, Stellendatenbanken und last but not least natürlich für die Hochschule auch ganz spannend, einfach auch mal einen Überblick zu kriegen, wie sieht das eigentlich aus, wo gehen unsere Studierenden eigentlich hin? Gehen die jetzt im Radius 25 Kilometer um die Hochschule? Gehen die in die Welt? Was verdienen die eigentlich? Welche Kompetenzen nehmen die mit? Also wir versuchen damit so den großen Sprung zu machen, einfach diese Praxisphase, die ja doch sehr wichtig im Studium ist, etwas besser zu etablieren. Digitale Organisation von Praxisphasen im Studium, sehr spannendes Thema. Wer interessiert sich dafür? Ungefähr fünf bis zehn Personen möchten mit Herrn Sperling über die Praxisphase und ihre Digitalisierung sprechen. Vielen Dank. So, wir sind heute zu dritter. Wir sind Katharina Thülen von der TH Mittelhessen, der Valentin Buhle und ich, Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und zwei Themen beschäftigen uns ganz arg. Einerseits wie können wir Reflexionsprozesse von Studierenden anregen und begleiten und wir können wir Lernprozesse sichtbar machen und über Lernprozesse mit Studierenden kommunizieren. Und wir haben unabhängig voneinander E-Portfolio-Konzeptlösungen entwickelt, um genau das zu adressieren, die bei uns sehr verschieden sind. Einmal geht es um einen weiterbildenden Masterstudiengang, wo das Ganze für den Gesamtstudiengang implementiert ist. Und wir machen das im grundständigen Studium über vier Studiengänge hinweg mit 500 Studis, die wir im Semester in die Portfolioarbeit einführen. Und wir würden gerne unsere Beispiele austauschen, vorstellen, auch kontrastieren und mit Ihnen ins Gespräch kommen über Vielleicht Ideen, Hinweise zur Umsetzung, aber auch zu gucken, was gibt es von euch und Ihnen noch an weiteren Beispielen, die sich da ergänzen lassen in der Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank. Sichtbarmachung von oft nicht leicht sichtbar zu machenden studentischen Lehrprozessen, Lernprozessen durch Portfolios. Wer interessiert sich für dieses Thema und spricht mit unseren drei Barcamp-Pitchern über dieses Thema? Etwa 15 Personen, ganz herzlichen Dank. Hallo, mein Name ist Mathilde Béraud. Ich komme von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und ich würde gerne mit Ihnen gemeinsam über Herausforderungen und Strategien für interkulturelle, internationale, virtuelle Zusammenarbeit reden. Ich habe drei Beispiele mitgebracht, bin auch sehr darauf gespannt, dass Sie auch Beispiele mitbringen. Also, einmal würde ich gerne über unsere internationale Lernplattform reden, die wir entwickelt haben. Einmal über das Sammeln von Erfahrungen für Erasmus-Studenten, wenn sie im Ausland sind und einmal über ein Online-Planspiel. Das sind die drei Beispiele, die ich habe und würde gerne aber mit Ihnen noch ganz viele Herausforderungen sammeln und dann Strategien dafür, dass man die eben bewältigen kann. Ja, ganz herzlichen Dank. Spannendes Thema, für das sich auch der DAD, glaube ich, sehr interessiert, die Digitalisierung von interkulturellen Austauschprozessen. Wer möchte darüber diskutieren in einem Barcamp? ungefähr fünf bis zehn ja, zehn Personen vielen Dank und unser letzter Last but not least Herr Ebner Hallo mein Name ist Markus Ebner und ich komme von der Technischen Universität Graz aus Österreich und ähm, ja wir haben ja sehr viele Berge bei uns und wie bereits angekündigt also wenn Sie aufgepasst haben wir haben einen 360 Grad Klettermuck gemacht und diesen würde ich Ihnen gerne zeigen und auch, wie, das, wie wir das als Inverse Blended Learning Konzept bei uns dann umgesetzt und auch durchgeführt haben. Das heißt, ich lade Sie ein, über die Schulter eines Kletterexperten zu blicken mit Ihrem Smartphone, sofern wir ausreichend VR-Brillen zur Verfügung haben, können Sie sich das ein bisschen anschauen und im Anschluss diskutieren wir darüber, über Sinn und Sinn, Ansatzmöglichkeiten für andere Sportarten zum Beispiel. Wow, eine virtuelle 360-Grad-Klettereinführung, wer das Barcamp besucht, der kann von hier nach da oben ohne die Treppe kommen, also wer möchte diese Vorstellung besuchen, Eins, 2, 3, etwa zehn Personen. Ganz herzlichen Dank allen Pitchenden. Ich weiß, dass das immer eine Überwindung ist, hier nach vorne zu kommen, sich dem Publikum zu stellen und auch vielleicht mal einzufangen, dass sich nicht so viele Personen interessieren, aber die, die sich interessieren, sind dann vielleicht die wertvollsten, die man getroffen hat auf der Tagung. Erstmal einen ganz herzlichen Applaus für all unsere Pitchenden.